Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Erklärvideos, in dem wir uns mit unterschiedlichen Nutzerrollen und Rechten befassen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Präsentationen und den sogenannten breakout räumen Im Wesentlichen gibt es auf BigBlueButton zwei unterschiedliche Rollen. Den Moderator bzw. die Moderatorin und die Teilnehmenden. Als Moderator haben Sie die Möglichkeit, alle Interaktionen vorzunehmen, die wir Ihnen in diesem Video zeigen. Die Teilnehmenden können in der Regel lediglich zuschauen oder sich per Mikrofon und Kamera dazuschalten. Als Moderator bestimmen Sie, wer das darf. Schauen wir dazu zunächst auf die linke Seite. Hier haben Sie die Möglichkeit, an einzelnen Personen Rechte zuzuweisen und sie zum Beispiel zum Moderator zu befördern. Sie können die Person allerdings auch sperren oder aus dem Chat entfernen. Eine besondere Rolle fällt dabei dem sogenannten Präsentator zu. Diese Person hat weiterhin die Rechte eines Teilnehmenden, kann allerdings auf die Präsentationsoberfläche zugreifen und dort beispielsweise eine PowerPoint steuern oder einen video per Link einbinden. Auf dem Zahnrad darüber können Sie Einstellungen für alle Teilnehmenden tätigen, unter anderem die Stummschaltung aufheben, eine Liste exportieren oder Zuschauerrechte einstellen, beispielsweise die Webcam freigeben oder sperren. Eine individuelle Arbeit in Untergruppen ist mit den sogenannten Breakout-Räumen möglich. Hier haben die Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne dass sie als Moderator anwesend sein müssen. Sie können die Anzahl der Räume sowie die Dauer der Räume verändern. Jetzt müssen die Personen den Räumen noch zugeordnet werden. Dies kann entweder zufällig passieren oder Sie ziehen die Personen per Drag and Drop in das jeweilige Feld und klicken dann auf Erstellen. Sie gelangen nun zurück zur Übersicht. Die Breakout-Räume tauchen bereits auf der linken Seite auf und können angeklickt werden, woraufhin eine Übersicht erscheint, wie die Räume heißen und wie lange diese noch dauern. Sie können den Raum betreten oder sich per Audio zuschalten, beziehungsweise die Räume vorzeitig beenden, indem Sie darauf klicken. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Die angelegten Breakout-Räume erscheinen sowohl für Sie als auch für die Teilnehmenden als neuer Tab im Browserfenster. Es ist also möglich, beliebig zwischen beidem hin und her zu wechseln. Die Nutzeroberfläche ist für beide Formate identisch. Im zweiten Teil des Videos werfen wir nochmal einen Blick auf Präsentationen. Klicken Sie zunächst auf das Plus-Symbol unten links. Es öffnet sich eine Übersicht, in der Sie entweder eine neue Präsentation per Drag -and Drop hinzufügen oder aus bestehenden auswählen können. Markieren Sie die gewünschte Präsentation und klicken auf Bestätigen. Im Anschluss gelangen Sie zurück auf die Benutzeroberfläche. Auf dem Icon unten rechts können Sie die Präsentation hinzuschalten. Dies gilt sowohl für Sie als Moderator oder Moderatorin als auch für einen Präsentator im Raum. Und damit wären wir auch schon am Ende des zweiten Tutorials. Eine Handreichung zu BigBlueButton mit detaillierter Schritt-für- Schritt-Anleitung zu den gezeigten Funktionen finden Sie in der Beschreibung. Wir wünschen viel Freude beim Ausprobieren.